Ja, schönen guten Morgen, lieber Rasenfix. Herzlich Willkommen zum täglichen Rasenscheck. Und es wird der letzte Rasenscheck sein, zumindest täglich. Ich werde täglich nicht mehr einen Rasenscheck hochladen. Das ist zu viel. War zwar eine verrückte Idee, war eine coole Idee, war auch eine verrückte Idee. Ich stelle fest, das ist mega viel Arbeit und es ist mega wenig Inhalt. Ich kann nicht jeden Tag erzählen, mein Rasen ist braun. Und ich kann nicht jeden Tag sagen, das Wetter ist schön oder schlecht. Und von daher ähm, ja, habe ich es mal ausprobiert. <lacht> danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich danke auch, dass ihr gerade gestern viele Kommentare oder meine Videos geschrieben habt. Ich denke, zwei Videos pro Woche reichen völlig aus. Und äh, ab und zu mal einen Rasencheck zu machen, ist eine tolle Idee, denke ich. Das werden wir auch tun es gibt noch viele andere schöne Themen, die ich zeigen möchte. Es gab auch die Frage, ob ich nicht mal mein Haus zeigen kann. Muss ich mal überlegen, ob ich das mache. Wir haben ein ganz besonderes Haus. Mein Vater ist Architekt und er hat hier dieses Holzständerhaus, dieses Glashaus, wie viele sagen, für uns damals konstruiert. Das Haus ist schon jetzt 25 Jahre alt. Auch mal eine schöne Idee, das mal zu zeigen. Mal gucken. Ganz, ganz interessant ist hoffentlich das Thema, was ich bald bringen werde, das Thema Jahresplanung. Was äh, will ich über das Jahr tun? Was plane ich? Wie äh, will ich meinen Rasen, meinen Boden mit Nährstoffen versehen? Wie oft will ich erifizieren, sanden, vertikutieren und so weiter? Ein Jahresplaner, ich habe selber so einen kleinen Jahresplaner ganz einfach in Excel erstellt, und den will ich äh, veröffentlichen. Das will ich euch zur Verfügung stellen. Ja, das wird eine coole Sache. Dann gibt es natürlich weiter meine E-Flex-Schrauber-Videos. Das ist, äh, na klar, dass ich liebe, das auch in der Werkstatt zu stehen und zu schrauben. Da gibt es einige Drame noch, die ich hier gerade habe mit äh, meinem E-Flex. <lacht> <Das ist> unglaublich. <lacht> Von einer Katastrophe hier die. Ich habe das kaputt gemacht. Also spannend. Sehr spannend. Ja, und dann. Kommt natürlich auch hoffentlich bald wieder das erste Mähvideo. Jetzt ist Mähen nicht so gut, obwohl ich wahnsinnig gerne mähen würde. Aber da muss man ein bisschen Geduld haben. Im Winter mähen tut dem Rasen nicht so gut. Also verrückt. Ne? Heute, sobald ein bisschen UV-Licht auf den Rasen scheint, ist der Rasen grün und man sieht keine braunen Stellen. Es ist, ist gigantisch. Das, ihr müsst das mal meine, das müsst ihr das mal reinziehen. Ich, ich, ich zoome mal da hinten hin. Das ist doch das ist der Wahnsinn. Ne? Also wenn der Rasen knallgrün ist, er ist nicht knallgrün, ist täuscht. Wieder zurück. Ja, also das war das letzte Mal täglicher Rasenscheck vom Rasenfreak. Jetzt geht es in den Wochen wieder normal weiter. Wie? Müssen wir sehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich und macht unten die Glocke an. Dann kriegt ihr eine Info, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Sonst danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.